Hey, ich bin Lisa und ich bin Freifunkerin. Ich wollte endlich mal klarstellen, dass es bei Freifunk nicht nur um kostenlosen Internetzugang geht, sondern um viel mehr. Wir bauen gemeinsam ein freies und selbstverwaltetes Funknetzwerk, das alle Menschen in meiner Umgebung miteinander verbindet und das von niemandem einfach abgeschaltet werden kann. Mein freifunk läuft mit einer freien Software, der Freifunk-Firmware. Er verbindet sich mit anderen Freifunkroutern von Fensterbrett zu Fensterbrett, von Dach zu Dach. Aus vielen kleinen Funkverbindungen entsteht so ein großes dezentrales Maschennetzwerk, in dem die Daten von Knoten zu Knoten weitergereicht werden. Ich habe auch einen Teil meines Internetanschlusses freigegeben, den ich den anderen im Freifunknetz zur Verfügung stelle. Ein internet sorgt dafür, dass die Daten umgeleitet werden und ich mir um die dumme Störerhaftung keine Gedanken machen muss. Macht es wie ich, damit wir überall ein offenes und freies WLAN haben, indem wir durch unser eigenes gemeinschaftliches Netzwerk surfen, Daten teilen und kommunizieren können. Geht zu Freifunk-Treffen, gründet eine Gruppe, sprecht mit anderen über Freifunk. Seid mit dabei und funkt einfach frei.